Ich möchte heute darüber reden, dass alle möglichen Symptome und Erkrankungen als psychosomatisch fehldiagnostiziert werden und dass für viele ÄrztInnen psychosomatisch offenbar das gleiche bedeutet wie nicht real oder muss nicht behandelt werden. Davon betroffen sind besonders junge Menschen, die mit für junge Menschen uncharakteristischen Symptomen daherkommen, wie zum Beispiel chronische Schmerzen oder chronische Erschöpfung. Besonders betroffen sind davon auch Leute, die bereits Psychodiagnosen haben, also zum Beispiel mit Depressionen, Angststörungen oder anderen Sachen aus dem DSM diagnostiziert wurden. Von diesen sind natürlich die am stärksten betroffen, die tatsächlich mit ihren psychischen Krankheiten stark zu kämpfen haben für viele Ärztinnen bedeutet das scheinbar, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit für körperliche Erkrankungen auf ein absolutes Minimum gesenkt wird, was natürlich völliger Quatsch ist. Leute mit Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, die suizidal sind, können trotzdem körperliche Erkrankungen haben. Weiterhin sind Frauen bzw. Leute, die als Frauen wahrgenommen werden, häufiger betroffen, weil diese aufgrund von Stereotypen und Vorurteilen schon von vornherein weniger ernst genommen werden. Insbesondere Menschen, die nicht weiß sind, werden auch sehr häufig auf diese Art abgewimmelt. Psychosomatische Krankheiten und auch psychosomatische Schmerzen sind natürlich völlig real, die existieren. Im Normalfall bezeichnet es aber solche Vorgänge wie zum Beispiel, wenn ich Angst bekomme, tut mir die Brust weh oder wenn ich depressiv bin, habe ich Rückenverspannungen. Sobald der Schmerz bzw. das andere Symptom zu einem eigenständigen Problem geworden ist, das sich nicht direkt mit psychischen Vorgängen korrelieren lässt, ist es nicht mehr nur psychologisch. Es kann zwar immer noch sein, dass es psychologisch ausgelöst wurde, aber sobald es zu einem eigenen Problem geworden ist, haben neurologische oder körperliche Vorgänge stattgefunden, die das ganze zu einem neurologischen oder körperlichen Problem gemacht haben. Zum Beispiel kann ich durch ständige Rückenverspannungen einen Bandscheibenvorfall bekommen. Es ist leider so, dass viele Krankheiten bei ÄrztInnen nicht bekannt sind oder dass diese ÄrztInnen durch ihre Vorurteile Leute einfach super schnell in irgendeine Schublade stecken und nicht mehr darüber nachdenken, dass die tatsächlich eine ernsthafte körperliche Krankheit haben könnten. Vom medizinischen System und von den MedizinerInnen wünsche ich mir, nein. Ich fordere dass sie körperliche Ursachen ausschließen, und zwar gründlich ausschließen, bevor sie die ganze Sache auf Psychosomatik schieben. Und dass psychosomatisch keine gültige Diagnose mehr ist für Symptome, die einen signifikanten, eigenständigen Leidensdruck auslösen. Natürlich kann irgendwo als Randnotiz drinne stehen, wenn das denn der Fall sein sollte, psychosomatisch ausgelöst. Aber sobald die Symptome so stark sind, dass sie uns Leid verursachen, dass sie uns Probleme machen, dass wir darüber nachdenken, unabhängig von den psychologisch auslösenden Faktoren, die vielleicht da sind oder auch nicht, sobald dieser Fall eingetreten ist, müssen sie auf körperlicher Ebene behandelt werden, sei es durch Physiotherapie, durch Schmerzbehandlung, durch einen Gehstock oder einen Rollstuhl. Die Symptome sind da und die sind real und psychosomatisch heißt nicht das gleiche wie nicht real und eine Person, die schon ein paar Psychodiagnosen hat oder möglicherweise psychisch krank ist, hat nicht zwingenderweise einen absolut gesunden Körper. Sobald diese körperlichen Symptome zu einem eigenständigen Problem geworden sind und dich sehr stark beeinträchtigen, hast du ein Recht auf eine körperliche Behandlung dieser körperlichen Probleme und wer dich dann noch wegschickt mit Machen Sie doch eine Psychotherapie ist nichts anderes als ein Arschloch. Das ist Vernachlässigung, das ist meiner Meinung nach medizinische Gewalt. Die Psychotherapie kann keine starken chronischen Schmerzen behandeln. Sobald du den Eindruck hast, dass körperliche Maßnahmen, wie zum Beispiel langsamer laufen, sitzen statt zu laufen, einen Gehstock zu benutzen, einen Rollstuhl zu benutzen oder ähnliche Dinge, die eine körperliche Erleichterung verschaffen, ist es auch völliger Quatsch dann noch von psychosomatisch zu reden, weil es doch ganz klar ist, dass es auf einer körperlichen Ebene abläuft dann ist es wichtig zu prüfen, welche Krankheiten du tatsächlich haben könntest und du hast ein Recht darauf, dass das gemacht wird. ÄrztInnen haben die Pflicht, dich zu untersuchen und zu checken, was du haben könntest und auch seltene oder weniger bekannte Krankheiten zu prüfen. Die Tatsache, dass euer Zustand schwankt, mal deutlich besser, mal deutlich schlechter ist, heißt nicht, dass es ausschließlich psychosomatisch ist und es das heißt auch nicht, dass es nicht real ist. Viele Krankheiten sind mal stärker und mal schwächer. Ich kann an manchen Tagen gut laufen, an vielen Tagen brauche ich einfach den Rollstuhl, an manchen Tagen komme ich keine zwei Meter vorwärts ohne Gehhilfe, an manchen Tagen kann ich locker 200 Meter laufen. Meine Krankheit ist trotzdem real. Und es geht vielen Menschen so und viele Krankheiten funktionieren so. Und auch die Tatsache, dass eine Krankheit ein bisschen mit eurem psychischen Zustand zu tun hat, macht sie nicht unbedingt zu einer rein psychosomatischen Krankheit und heißt natürlich auch überhaupt nicht, dass sie nicht real ist. Natürlich beeinflusst der Körper die Psyche und die Psyche den Körper. Wenn es mir schlechter geht, sind mir meine körperlichen Symptome stärker bewusst. Wenn meine körperlichen Symptome sehr stark sind, schlägt sich das natürlich auf meine Psyche nieder. Und erst recht die Tatsache, dass die behandelnden ÄrztInnen nicht wissen, was eure Symptome auslöst, heißt definitiv nicht, dass sie rein psychosomatisch und nicht real sind. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr ÄrztInnen findet, die eine gründliche Differentialdiagnostik mit euch machen oder euch diagnostizieren, was ihr vermutet, dass ihr habt. Ich hoffe, dass ihr richtige Behandlung bekommt, die euch auch wirklich hilft auf körperlicher Ebene. Und ich wünsche euch, dass ihr die Kraft habt, dafür zu kämpfen. Ihr habt ein Recht auf korrekte medizinische Behandlung. Ihr habt ein Recht auf helfende Hilfsmittel. Ihr habt ein Recht auf eine gründliche Diagnostik. Und wenn die behandelnde Ärztin nicht weiter weiß, dann muss sie euch an jemanden anders weiterverweisen. Und wenn es eine Uniklinik ist. Irgendwer, irgendwo weiß, was ihr habt und ich hoffe, dass ihr schnell rausfindet, was ihr habt, dass es euch geglaubt wird und dass ihr schnell die richtige Behandlung und Unterstützung dafür bekommt. Ich war selber in der Situation, es ist mega beschissen und es ist einfach unglaublich, wie lange wir uns selber auch einreden müssen, es wäre alles nur psychologisch oder nur psychosomatisch und deswegen unreal. Und es ist so heftig, wie beschissen unser Gesundheitszustand werden muss, bevor wir endlich, zufällig, auf irgendeine Diagnose stoßen. Und es ist schockierend und es macht mich wütend, dass wir alleine auf die Suche gehen müssen nach Erklärungen, nach Diagnosen, was es sein könnte, was auf uns passen könnte, dass wir dabei keine medizinische Unterstützung bekommen, dass wir irgendwo im Internet dann versehentlich die Antwort finden. Deswegen müssen wir kranke und behinderte Leute selber Informationen austauschen und uns gegenseitig beraten, um zu wissen, welche Diagnosen in Frage kommen, zu welchen Ärztinnen ich gehen muss, welche Fachrichtungen mir helfen können und wie ich mit dieser Krankheit klarkommen kann. Ich selber habe mich praktisch selber diagnostiziert mit allen körperlichen Krankheiten, die ich habe. Im Moment bin ich dabei, mir nach und nach die Diagnosen für diese Krankheiten abzuholen. Mir ist aber eigentlich schon klar, welche ich habe, weil die Symptome einfach so eindeutig sind und es keine Differentialdiagnosen gibt. Und es ist unvorstellbar für mich, wie lange ich selber gedacht habe, meine Symptome wären psychosomatisch. Es ist so krass, was ich mir da alles eingeredet habe. Und ich. Find's so erschreckend, wenn ich sehe, dass andere genau dasselbe immer noch tun. Ich find's einfach krass, dass Leute in diese Situation reingezwungen werden, von Leuten, deren Job es wäre, uns zu helfen. Ich möchte es einfach allen Ärztinnen auf die Stirn tätowieren. Ein körperliches Symptom, das einen eigenständigen, nennenswerten Leidensdruck verursacht, ist nicht ausschließlich psychosomatisch. Es bedarf einer körperlichen Behandlung. Und bevor diese Behandlung vorgenommen wird, muss eine ausführliche Differentialdiagnose durchgeführt werden. Dafür habt ihr doch studiert! Und es sollte nicht an uns liegen, nach Diagnosen zu suchen. Es sollte nicht an uns liegen, stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang unsere Symptome zu googeln, mit anderen Leuten über unsere Symptome zu sprechen um vielleicht irgendwie was drüber rauszufinden. Das ist der Job von den Leuten, die dafür bezahlt werden. Und die uns dann rausschicken? Machen sie doch eine Psychotherapie! Es macht einen auch irgendwo psychisch krank. Es ist richtig Kafka-esk. Ich habe jetzt eine halbe Stunde lang mein Handy angeschrien. Ich glaube, ich mache jetzt einfach Schluss. <lacht> ich wünsche euch allen das allerallerbeste.